Ich hab mich im Wald verlaufen. Woher weiß ich, dass du kein gottverdammter Psychokiller bist? Wirke ich denn wie ein Psychokiller auf sich? Was, wenn du herausfindest, dass von mir eine ziemlich große Gefahr ausgeht? Ich mach dir Angst. <lacht> es gibt eine Strafe für alles und die Strafe dafür, mein Freund, ist der Tod. Es gibt alle Arten von Tod und Schönheit hier draußen. Heilige Maria, wer zur Hölle bist du? Ich sagte, wer zur Hölle bist du? An der Stelle wird meine Geschichte ja erst richtig gut.